muss ich achten, wenn ich jetzt loslegen möchte? Ich habe schon so viel jetzt davon gehört. Irgendwie interessiert mich das, was sind die ersten Schritte? Sind dir diese Gedanken vielleicht auch schon gekommen? Wenn ja, dann bleibt dran, denn wir besprechen das heute. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Donnerstag, 20 Uhr, Zeit für ein neues Video. Und heute möchte ich mir mit dir nochmal einige Punkte näher anschauen. Du hast ja jetzt vielleicht schon einiges von Network Marketing gehört, nicht nur auf meinem Kanal, sondern vielleicht auch von anderen Menschen, die dir das Geschäftsmodell erklärt haben und dir einiges dazu erzählt haben. Aber immer wieder taucht diese Frage auf, ja, es klingt ja wirklich spannend. Und ich kann mir vielleicht schon vorstellen, dass ich das machen kann und machen möchte. Aber wie genau funktioniert das jetzt nochmal? Können wir uns das näher anschauen und genau das möchte ich heute mit dir machen. Wir schauen uns dieses Geschäftsmodell Network Marketing, Empfehlungsmarketing nochmal näher an. Zum einen hast du die Möglichkeit, dir Einkommen zu generieren, indem du dir einen Kundenstamm aufbaust, indem du dir 15 bis 20 Kunden findest, Leute findest, die deine Produkte verwenden. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Bereich dein Unternehmen, dein Partnerunternehmen tätig ist. Aber wenn du so wie ich in der Gesundheit und Kosmetikbranche unterwegs bist, wo es darum geht, dass Leute sich wohlfühlen sollen wieder in ihrer Haut, wo sie auf der Suche nach Pflegeprodukten sind, ist das sehr einfach. Denn ich bin mir ziemlich sicher, du kennst mindestens 15 bis 20 Leute, die sich jeden Tag die Zähne putzen, die sich jeden Tag Duschen, die sich vielleicht nicht jeden Tag, aber alle paar Tage die Haare waschen. Und die natürlich auf ihr Äußeres achten und deshalb gute Pflegeprodukte für ihr Gesicht, für ihren Körper brauchen. Du kennst vielleicht auch ein paar Leute, die sich äh, für Vitalität äh, interessieren, denen ihre Gesundheit sehr wichtig ist. Wenn du in dieser Branche so wie ich arbeitest, dann hast du somit schon gewonnen. Das heißt, du suchst dir 15 bis 20 Leute aus, die dir sympathisch sind und denen zeigst du die Produkte. In meiner Partnerfirma hast du auch die Möglichkeit, die Leute natürlich die Produkte testen zu lassen. Das ist ein irrsinnig toller Vorteil. Denn wenn die Menschen spüren, wie sich Produkte anfühlen auf ihrer Haut, wie sie sich fühlen mit diesen Produkten, dann wirst du sehen, dass es ganz leicht ist, diese Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und warum sollen sie nicht bei dir einkaufen, anstatt in den Laden zu gehen, anstatt in den Supermarkt zu gehen, in die Drogerie zu gehen und sich dort ihre Produkte zu holen. Du siehst also, es ist wirklich ein sehr leichtes Geschäft. Man muss sich einfach die Zeit nehmen und man muss darauf achten, dass du gute und qualitativ hochwertige Produkte ähm, zur Verfügung hast. Das alles beinhaltet zum Beispiel mein Partnerunternehmen. Wenn du noch auf der Suche bist, kannst du mich gerne kontaktieren. Ansonsten hoffe ich, dass du schon ein gutes Partnerunternehmen an der Hand hast. Und Du kannst mich auch gerne wissen lassen, wie ihr das zur Hand habt. Schreib mir einfach in die Kommentare, wie das bei euch abläuft. Der, die zweite Möglichkeit, wie du dir etwas dazu verdienen kannst, ist, indem du anderen Menschen hilfst, sich ebenfalls ein Zusatzeinkommen aufzubauen. Vielleicht ähm, kennst du eine Freundin, die ein paar hundert Euro sich dazu verdienen möchte. Vielleicht äh, braucht dein Schwager ein paar hundert Euro für die Kreditrate vom Haus dazu. Oder du hast vielleicht eine, eine Bekannte, die sich einfach unwohl fühlt in ihrem Job, dort zu wenig Anerkennung bekommt. Dann kannst du ihr zeigen, wie sie sich mit diesem Geschäftsmodell etwas aufbauen kann, wo sie sehr viel positives Feedback von den Kunden bekommt. Wo sie, wenn sie ja, dafür geeignet ist, sich diese Anerkennung von den Leuten erarbeiten kann. Denn du wirst sehen, wenn du die Leute gut berätst, und sie sich wohlfühlen, werden sie immer wieder bei dir kaufen. Und das gibt auch einen irrsinnigen Auftrieb. Das heißt, du hast diese Möglichkeit, anderen Menschen damit zu helfen, sich ebenfalls etwas dazu zu verdienen. Und so erhöhst du deinen Umsatz auch. Das ist dieser tolle Vorteil im Network Marketing, im Empfehlungsmarketing. Hier geht es nicht darum, in Ellbogenmentalität ähm, sich seinen Weg zu bahnen und andere niederzudrücken und klein zu halten. Ganz im Gegenteil. In meinem Partnerunternehmen ist es so, dass wirst du vielleicht auf den Veranstaltungen, die geboten werden, dann sehen. Es gibt so viele nette Leute. Wir alle helfen zusammen. Wenn man Fragen hat, werden die sehr gerne beantwortet. Wenn man irgendwo Hilfe braucht, jeder wird dich unterstützen. Und das macht dieses Geschäft so wunderbar. Vor allem für uns Frauen. Denn es bietet uns diese, diese Flexibilität, mit Leuten zu arbeiten, die uns gut tun die wir uns selber aussuchen können und in einer Zeitspanne und in einem Zeitraum, den wir selber festlegen können. Ich hoffe, ich habe dir mit meinen Erklärungen heute einen besseren Einblick geben können über diese zwei Möglichkeiten, wie du dir dein Einkommen aufbaust. Also nochmal kurz wiederholt, zum einen durch den Produktverkauf an Endkunden. Du kannst natürlich, wenn du das gerne machst, auch gern mehr als 15 oder 20 Stammkunden aufbauen. Du kannst dir 30, 40 Stammkunden aufbauen, so viele, wie du möchtest und wie du natürlich betreuen kannst. Und der zweite Teil deines Einkommens besteht darin, wenn du anderen Menschen hilfst, sich ebenfalls etwas aufzubauen, sich ebenfalls einen Stammkundenstock aufzubauen, dann profitierst du auch davon. In diesem Sinne lade ich dich ein, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du das nächste Video nicht. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf ein Like, wenn es dir gefallen hat. Falls du sagst, naja, ich würde mir das eine oder das andere noch besser erklärt äh, wünschen, dann schreibe es mir ebenfalls in die Kommentare. Und wir hören uns dann nächste Woche. Du kannst dir gerne, falls du noch auf der Suche nach einem richtigen Unternehmen bist und sagst, du kannst dir das vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten, buch dir ein unverbindliches Gespräch und wir setzen uns ganz unverbindlich, kostenlos zusammen, schauen uns an, ob diese Möglichkeit auch für dich geeignet ist, und ja, buch dir ein Gespräch unter www.petralesacher.com. Ich blende dir unten den Link nochmal ein. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald, deine Petra.